Raptor 1.6 hören Sie? Hier spricht Station 1.0. Denkt immer daran. Sie sind nicht unsere Feinde. Ja? Sie sind unsere Opfer. Gehen wir los! los. Das ist ein verdammter Panzer! Ich Team. Ich hole ihn mir selber.